Ein Meter Radweg, 200 Euro. Ein Meter Fahrradstraße, 11 Euro. Besser Radfahren in ganz Berlin, 13 Euro pro Jahr und Einwohner. Zu wissen, dass die Kinder sicher ankommen, unbezahlbar. Als Vater sage ich, Volksentscheid Fahrrad.